Mehr als 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind dieses Jahr oder waren dieses Jahr von Kurzarbeit betroffen. Damit nicht alle in den finanziellen Abgrund stürzen, gibt es das Kurzarbeitergeld. Das heißt, im Prinzip wird das Gehalt weiterhin fortgezahlt mit geringen Einbußen, auch wenn man weniger bzw. gar nicht arbeitet. Zuständig dafür ist natürlich die Bundesagentur für Arbeit und das Geld kommt, wie so vieles, aus unseren Steuergeldern. Momentan ist es so, dass das Kurzarbeitergeld, anders als üblich, in dieser Notsituation ja schneller ausgezahlt wird, ohne riesige Bürokratie ausgezahlt wird. Das heißt, man kann im Prinzip als Arbeitgeber schnell dieses Kurzarbeitergeld beantragen und man bekommt es auch relativ schnell. Und genau das führt dazu, dass manche Arbeitgeber sagen, hey, warum nicht? Ich akzeptiere dieses Kurzarbeitergeld, nehme das quasi an mich, aber ich lasse meine Arbeitnehmer weiterhin Vollzeit arbeiten. Und genau diese Masche, diese Betrugsmasche, hat dazu geführt, dass bei der Bundesagentur für Arbeit bereits über 1000 Betrugsverdachtsfälle eingegangen sind. Denn viele Arbeitnehmer sagen sich, Mensch, da geht doch was nicht mit rechten Dingen bei uns zu, wir müssen den Arbeitgeber melden. Und das tun sie auch. Es wird aber geschätzt, dass diese Verdachtsfälle bzw. letztendlichen Betrugsfälle noch dramatisch ansteigen werden, weil diese Kurzarbeitergeldregelungen, diese neue Regelungen, bis Ende 2021 erst einmal gelten werden. Befürchtet werden tatsächlich mehr als 10.000 Betrugsfälle in diesem Zeitraum. Aber dieses Problem ist natürlich nicht neu. Kurzarbeitergeld gibt es schon seit längerem und bereits in der letzten Wirtschaftskrise wurde dieses Kurzarbeitergeld effektiv genutzt. Ja, und auch damals gab es schon zahlreiche Betrugsfälle. Aber warum gibt es dieses Kurzarbeitergeld eigentlich nochmal? Eigentlich möchte man dafür sorgen, dass Menschen ihren Job behalten. Im Prinzip möchte man, wie so oft, mit Steuergeldern Arbeitsplätze retten. Jetzt frage ich mich, ist das so vernünftig, ist das so sinnvoll, Arbeitsplätze retten zu wollen? Denn wenn keine Arbeit da ist, warum soll ich einen Arbeitsplatz künstlich am Leben erhalten? Natürlich, wir brauchen einen Job, weil wir das Geld brauchen, damit wir am Ende ja ein Dach über dem Kopf haben, was zu essen haben uns selbst versorgen können. Aber dann darf ich mir doch die Frage stellen, warum müssen wir dann ein paar Stufen weitergehen und Jobs retten, wenn es doch eigentlich um die Menschen geht? Es geht doch darum, dass die Menschen nicht von heute auf morgen auf der Straße sitzen, dass die Menschen weiterhin ein Dach über dem Kopf haben, was zu essen haben. Müsste dann nicht das Geld eigentlich zunächst bei den Menschen ankommen, die es dann sowieso weiter ausgeben werden und nicht bei den Arbeitnehmern, die dann im schlimmsten Fall auch betrügerische Absichten haben können? Außerdem gibt es da draußen ja nicht nur Angestellte, sondern auch ganz viele Selbstständige, auch viele Ein-Mann- bzw. Ein-Frau-Betriebe, Künstlerinnen Künstler, denen ja auch jetzt mittlerweile die Jobs weggebrochen sind, die im Prinzip wirklich gar nichts zu tun haben. Wäre es nicht auch hier geschickter, den Menschen direkt unter die Arme zu greifen? Und genau an diesem Punkt kommt für mich das bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel. Oder zumindest ein Grundeinkommen, das uns über diese Krise hinweghilft. Denn mit diesem Grundeinkommen kommt das Geld wirklich dort an, wo es die Menschen tatsächlich benötigen. Und am Ende profitieren alle davon, besonders diejenigen, die ihre Jobs zurzeit komplett aufgeben müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für das Grundeinkommen. Die Unabhängigkeit. Ich bin unabhängig von Arbeit. Und klar, wenn es da keine Arbeit mehr gibt, warum dann diesen Arbeitsplatz aufrechterhalten? Man kann durch das Grundeinkommen ja eine Pause ja überbrücken und dann sagen, okay, ich gehe dahin wieder zurück. Oder wenn man tatsächlich ja monatelang auf dem Trockenen sitzt, wie das bei manchen von uns so ist, kann man in dieser Zeit, weil man finanziell abgesichert ist, sich auch Gedanken machen um andere Jobs. Vielleicht kann man gerade in dieser Zeit etwas anderes unternehmen, indem man sagt, okay, ich helfe Menschen und vielleicht schaffe ich so ganz neue Perspektiven für mich und andere Menschen. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre gerade jetzt in der Krise die Möglichkeit, ja aus diesen alten Rollenbildern, nenne ich das mal, aus diesen alten Strukturen auszubrechen und zu sagen, okay, wir brauchen diese Jobs vielleicht tatsächlich nicht, vielleicht brauchen wir die auch nie wieder, aber dafür könnten wir neue Jobs kreieren. Wir könnten jetzt schauen, in dieser Krise, finanziell abgesichert durch das bedingungslose Grundeinkommen, welche Möglichkeiten sich in Zukunft noch für uns ergeben. Vielleicht ja stabilere Jobs, andere Jobs, die uns auch durch so eine Krise bringen. Und wenn die Menschen alle finanziell abgesichert sind, kann man Unternehmern immer noch anders unter die Arme greifen. Meiner Meinung nach könnte die Politik auch jederzeit sagen, okay, wir frieren Kredite ein, wir frieren Mieten ein, so dass den Arbeitgebern bzw. den Unternehmern nicht noch mehr zusätzliche Kosten entstehen, wenn im Prinzip gar keine Arbeit da ist. Ich bin zwar kein Politiker, kein Wirtschaftsfinanzexperte, aber ich bin mir sicher, dass es politisch diese Möglichkeiten gibt, dass man hier einschreiten kann und sagen kann, stopp! Bis hierhin und nicht weiter. Wir brauchen alle einen großen Break. Wir brauchen vielleicht auch einen längeren Lockdown, wirklich einen echten Lockdown, ein, zwei Monate, um das zu überstehen. Und in dieser Zeit frieren wir eben alles ein. Sorgen aber dafür, dass die Menschen Geld haben, um über die Runden zu kommen. Letzten Endes wissen wir im Moment natürlich noch nicht, wie sich das ganze Kurzarbeitergeld auswirken wird. Wer es ausnutzen wird, wer betrügen wird, wer nicht und wie viele Millionen an Steuergeldern wir dadurch verschwenden werden, die bei einem Grundeinkommen hätten direkt den Menschen ja, zugeführt werden können. Im Moment wird geschätzt, dass die Corona-Hilfen insgesamt den Steuerzahler vermutlich um die eine Billion Euro kosten werden. Da werden wahrscheinlich die Millionen betrügerischen Kurzarbeitergeldes nicht wahnsinnig ins Gewicht fallen. Aber nochmal, dieses bedingungslose Grundeinkommen oder das Grundeinkommen, zumindest in der Corona-Zeit an sich, wäre eine Möglichkeit, aus bestimmten Problemen herauszukommen, sich weiterzuentwickeln. Das Kurzarbeitergeld sorgt aber nur dafür, dass alles bleibt so, wie es ist. Und das ist das große Problem, was ich damit habe. Ich möchte gerne mehr Entwicklung sehen. Gerade in dieser Krise könnten wir neue Möglichkeiten schaffen für uns, für die Menschen, für die Wirtschaft. Und jetzt frage ich euch, wie sieht es bei euch mit Kurzarbeit aus? Wart oder seid ihr davon betroffen? Ich war kurz ein, zwei Monate davon betroffen. Nicht kritisch für mich, ich habe keine Familie, keine Kinder zu versorgen. Aber wie geht es oder wie ging es euch dabei? Außerdem habt ihr auch die Befürchtung, dass dieses Kurzarbeitergeld vielleicht sogar in großem Stil ausgebeutet werden kann, ausgenutzt werden kann. Ich freue mich wie immer über alle konstruktiven Kommentare. Haut in die Tasten, lasst uns miteinander diskutieren. An dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und... Bleib vernünftig.